Mutter sein und werden, ist ein Spiel, wo es keine Regeln gibt. Und in dem Moment, wo wir uns entscheiden für ein Kind, wünschen wir uns nichts sehnlicher als eine Step-by-Step-Anleitung, eine Formel, die mich zur besten Mutter der Welt machen wird denn wir sind bereit, alles dafür zu tun, wenn wir doch nur die Richtung wüssten. Und dieser Wunsch nach einer Struktur und nach einer Richtung löst eigentlich in uns eine Angst aus. Eine Angst, die Jahre andauert, die von außen niemand sehen kann. Diese kleine Angst führt dazu, dass wir manchmal nachts nicht schlafen, uns etwas tun lassen, was uns gar nicht entspricht. Es führt dazu, dass wir immer zu uns selbst die Frage stellen, ob wir wirklich eine gute Mutter sind. Es führt dazu, dass wir falsche Dinge sagen die wir normalerweise nie gesagt hätten. Und alles hat einen Grund. Dieser Grund ist nicht das, was du angenommen hast. Dieser Grund ist etwas, was nicht von außen gekommen ist, sondern was sich über Jahre entwickelt hat. Was ist passiert? Du wurdest nicht so akzeptiert, wie du bist. Denn jedes Mal, wenn du abgelehnt wurdest, ist ein Stück in dir kaputt gegangen. Und das spürt auch dein Kind. Also kommen wir zu dem Punkt zurück, der alles in dir verändern kann. Erinnere dich wer du wirklich bist und lerne es zu lieben, zu schätzen und dann zeige es deinem Kind, wer du in Wahrheit bist. Zeige deinem Kind, dass du anders bist, denn in deiner Andersartigkeit liegt das Geschenk. Wenn du im Laufe deines Lebens auf Ablehnung gestoßen bist, wenn andere damit nicht umgehen konnten, das ist deine wahre Power als Mama, denn andere lehnen das ab, was ihnen in Wahrheit Angst macht, und es macht uns meistens genau das Angst, wo wir uns nicht gut genug fühlen. Und wenn andere das erkennen konnten, dass du etwas mehr hast als sie, und sie sich dadurch bedroht gefühlt haben, dann ist genau das, das eine, wo du dich erinnern musst, du feiern musst, denn das Universum macht keine Fehler. Dies ist dein Geschenk. Erinnere dich, wer du wirklich bist, zeige es deinem Kind und lerne, dich zu lieben, so anders zu sein. Denn du bist die Ausnahme. Du bist die beste Mama für dein Kind und die Ausnahme von der Regel.